Zu dem Lehrberuf bin ich gekommen durch einen Zufall, durch einen Bekannten, der hat, der hat gesagt, dass wir noch Mechatroniker suchen. Ähm, ich habe von Anfang an Mechatroniker gesucht. und Dann habe ich mich beworben. Es ist alles ziemlich schnell gegangen, weil es schon ziemlich knapp war von dann war der Frist. Und ja Dann bin ich reingekommen, habe ein paar Wochen stuppern, ich es mein, so richtig lustig war man Kontakt hat. Und Dann habe ich mir gedacht, ja, probieren wir es halt und alles gut hingekommen. Ähm, die, die Arbeiten, die ich lernen kann, sind bei Elektriker, so verkabeln, wie sie Sachen anschließen, so wie die Heizung oder so, in der Straßenbahn. Bei Schloss ist es wiederum so, wenn was zum Reinigen ist, wenn was zum Ausschleifen ist mit dem Polieren oder was zum Anschrauben, ganz egal. Am meisten Spaß macht eigentlich das Arbeiten, wenn ich selbst schon arbeiten kann. Du kannst du die Zeit einteilen. Am Anfang dauert es ein bisschen, bis es soweit ist. Die Zellen müssen es kennenlernen und umgekehrt auch. Aber wenn es einmal hinhaut, dann ist es echt lustig. Ja.